Los! Ja, schön! Super! So, da sind wir wieder. Heute mit 1000 Meter. Das Wetter lässt es immer hinzu. Wir brauchen keine dicken und Nutzen mehr. so hoch, und ich wir tun das auch. Die Jungs sind top motiviert, die heute die Strecke zu schaffen.